Hallo Leute, ich grüße euch. Ich wollte nur ein kurzes Infovideo machen und zwar habe ich jetzt für meine YouTube-Videos endlich einen Editor gefunden, der sich halt um den ganzen Schnitt und die Bearbeitung der meisten Videos kümmern wird. Ich werde hier und da noch zu speziellen Gegebenheiten dann nochmal selber Videos machen. Er hat einen Twitch-Kanal, ihr könnt ihm hier... sieht man das? Hier irgendwo, hier unten, wird eine Bauchbinde sein. Da könnt ihr ihnen dann mal Hallo sagen. Der wird jetzt mein Editor werden für die regulären Videos, die dann auch planmäßig, jetzt haben wir endlich einen Plan festgelegt, mittwochs erscheinen werden. Ja, Mittwoch erstmal und dann... Vielleicht hier und da noch äh, ein zweites Video in der Woche, wenn es halt irgendwelche Special Events gibt. Oder wie jetzt gerade der Kingdom Hearts Remind äh, Trailer ist rausgekommen. Und das würde ich ganz gerne aufnehmen. Oder die Nintendo Direct ist rausgekommen. Das würde ich ganz gerne aufnehmen. Äh, bei solchen speziellen Videos werde ich dann selber nochmal Hand anlegen. Aber alle, alles andere überlasse ich dann ähm, Fire. Die nächsten zwei Videos, die er dann macht, die nächsten zwei regulären, sind äh, so eine Art Testvideos. Da gucke ich erstmal, wie ist sein Schnitt, wie ist sein Stil, passt sein Stil zu meinem Stil und wenn das durch meine Kontrolle durchgelaufen ist, dann lade ich es hoch und dann bitte ich euch auch einmal Feedback zu hinterlassen, wie es euch gefallen hat, ob, ob es meinem Stil sich annähert oder halt so wirklich ist wie, wie eins meiner Videos oder ob ihr merkt, okay, hm, der hat vielleicht auch einen anderen Stil, was nichts Schlechtes sein muss. Es kann auch was Gutes sein, wenn sein Stil ein anderer ist, solange, ähm, solange das Video halt qualitativ hochwertig ist. Ähm, das Wichtigste ist halt, ob es euch gefällt oder nicht. Deshalb bitte ich euch in den Kommentaren ähm, dann so ein kleines kurzes Feedback zu hinterlassen, was euch gefallen hat, was nicht. Müsst ihr nicht natürlich ähm, liken oder disliken, ist auch ein ähm, sehr guter Indikator dafür, wie das Video angekommen ist und ja, dann gucken wir mal. Dann hoffe ich auch, dass das soweit alles klappt, weil mit einem Editor, der dann die, den Schnitt für mich übernimmt, kann ich die Produktion regulär halten. Also, ich habe es schon oft gesagt im Stream, aber Videos schneiden ist teilweise sehr langwierig. Vor allem, wenn man dann 50.000 Effekte und so und Schnitte und was weiß ich, was reinklatschen möchte in die Videos. Das dauert echt lange und ist für mich momentan, weil ich ziemlich viel Stress auch nebenher habe, auch weil ich äh, noch nebenbei mein Abitur nachhole. Ähm, mh, ist halt stressig und dann jeden Mittwoch, jede Woche mindestens ein Video zu machen, das ist einfach kein Ding der Möglichkeit für mich. Außer ich, ich senke die Qualität der Videos halt so dramatisch, dass es dann am Ende einfach nur ein Video voller Jumpcuts ist und mehr auch nicht. Aber das will ich, das will ich mir nicht antun, das mag ich nicht, ähm, das will ich euch auch nicht antun. Ich will schon ein bisschen mehr Wert auf Qualität legen. Ähm, ja, deshalb war die Entscheidung eines Editors auch unumgänglich. Also, die nächsten zwei Videos ab heute werden von Feier gemacht. Gibt Feedback und mehr frage ich nicht. Ja, dann schauen wir mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.